vielen Dank. Äh, ja, es freut mich sehr, dass so viele jetzt heute in unserer Session dabei sind am ähm, ähm, Attack Demo Day. Ich würde einfach den KI Campus äh, kurz vorstellen und dann gerne auch auf Fragen eingehen. Wir haben, Sie müssen eigentlich am rechten Rand ein Q&A-Tool sehen. Da würde ich später dann mal reinschauen und ähm, Ihre Fragen da auch ähm, aufnehmen. Und äh, den, achso, den Chat haben wir auch, genau, vielleicht kann man den auch nutzen, super. Ähm ja, und ich steige einfach direkt mal ein. Es gibt ähm, hier eine Content Library im Tool direkt im Raum auch. Da habe ich eine Präsentation hochgeladen, die Sie sich dann auch gerne später äh, runterladen könnten. Man, es müsste jetzt, ich hoffe, das klappt auch, ähm, die erste Folie zu sehen sein. So, und ähm, da würde ich einfach, ach super, ach perfekt, ich kriege das Daumen hoch hier von allen mit. Dann ähm, können wir da jetzt einfach kurz drauf eingehen. Also nochmal herzlich willkommen, KI Campus, die Lernplattform für künstliche Intelligenz. Äh, da würde ich jetzt ganz kurz einfach hier auf die nächste Folie gehen, zur Vision Entschuldigung, ich sehe das nur sehr klein hier und so, jetzt habe ich es größer gemacht. Perfekt. Entschuldigung, kleine technische Probleme hier. Ähm, die Präsentation können Sie sich in aller Ruhe nach, äh, nach dem Termin heute nochmal anschauen. Äh, jetzt möchte ich eigentlich nur ganz kurz ähm, vielleicht so ein bisschen auf die Geschichte des KI Campus eingehen. Die Konsortialpartner, die haben wir hier ähm, dargestellt mit den äh, Logos, der Stifterverband äh, ist dabei, das DFKI, das Hasso-Plattner-Institut, Neocosmo und das MMB-Institut und gemeinsam sind diese fünf Partner im ähm, Oktober 2019 in dieses Pilotvorhaben, in dieses FOD-Projekt, das durch das BMBF, durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, gestartet. Also es wird ein oder ist ein dreijähriges Pilotvorhaben und was wir uns da auf die Fahne geschrieben haben, unsere Leitprinzipien, da würde ich Einfach äh, kurz, ganz kurz nur drauf eingehen. Interoperabilität und Kooperation mit anderen Plattformen ist uns sehr wichtig. Lernende und Lernprozesse stehen für uns im Mittelpunkt didaktische Konzepte sind für den KI-Campus zukunftsfähig, innovativ und sollen soziale Lernformate beinhalten. Auch die Produktentwicklung ist partizipativ, nutzerorientiert. Wir benutzen auch selber KI-Verfahren auf der Plattform und ganz wichtig ist doch die Offenheit von Ressourcen, Quellcode, Code und was jetzt hier ähm, nicht so äh, spezifisch genannt ist, was ich aber auch gerade im heutigen Kontext nochmal sagen möchte, auch die kostenlosen Kurse. Ähm, wir ähm, möchten KI-Kompetenzen in der Breite fördern, wir möchten äh, Lernenden die Möglichkeit geben, KI zu verstehen, zu hinterfragen, zu gestalten. Äh, Sie sehen, hier gehen wir auch kurz auf die eigenen Lernangebote ein und externe. Das würde ich gleich, wenn ich die Plattform zeige, äh, da dann nochmal am Beispiel auch zeigen. Wir haben einige Zahlen hier mitgebracht, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Das können Sie sich gerne dann später auch anschauen. Und ähm, dann ähm, komme ich schon auf die Zielgruppen zu sprechen, Studierende, Berufstätige, Lebenslang Lernende. Das sind äh, die Zielgruppen, die wir für uns jetzt ähm, auch ähm, in, in unserer Arbeit immer wieder vor Augen haben, für die wir diese Lernangebote äh, kuratieren und entwickeln. Aber, und da habe ich gleich auch eine eine kleine Abstimmung noch mitgebracht, aber wichtig sind für uns auch die Lehrenden an den Hochschulen, die nämlich unsere offenen Angebote weiter nutzen können. Und äh, das wollen wir natürlich unterstützen, äh, wo das nur geht. Wir haben äh, unterschiedliche Lernformate, äh, Learning Nuggets, Microcontent, äh, gesamte Kurse äh, gibt es bei uns. Module und Micro-Degrees äh, werden auch angeboten, noch nicht im Moment, also das werde ich bei der Platt, auf der Plattform gleich nicht zeigen können, können, aber die werden gerade auch entwickelt. Also das ist auf jeden Fall etwas, äh, was in Zukunft da kommen wird. Wir haben hier ähm, einige unserer Partner aufgelistet. Es sind äh, noch viel mehr als die, die wir hier zeigen können. Und auf dieser Folie ähm, sehen Sie eine La die Landkarte, wo KI Campus Originale und Lehrfellowships verortet sind. Die beiden Begriffe sagen Ihnen vielleicht jetzt gerade noch nichts. Das werde ich aber gleich dann auch nochmal zeigen, wenn wir ähm, uns die Plattform anschauen. Schwerpunktthemen zeige ich auch auf der Landkarte und dann kommen wir jetzt bei den Folien hier auch schon zu einigen Screenshots, die wir uns jetzt hier, also ich springe einfach mal ganz schnell durch, aber die werden wir uns jetzt hier gar nicht weiter anschauen, weil wir da lieber auf die Plattform selber gehen und äh, uns mit den Folien hier nicht weiter beschäftigen wollen. Ich wollte nur ganz kurz da, da durchführen, die ähm, Mission, dass wir ähm, KI-Kompetenzen durch innovative digitale Lernangebote stärken und natürlich ähm, möchten, dass Sie mitmachen. Wir haben auch hier hinten nochmal unsere Kontaktinformationen, aber Sie Sie kennen ja ähm, dann auch die Webseite und, und finden Sie da auch nochmal. Aber ja, das ist alles in der Content Library hier, wo Sie sich äh, diese auch runterladen können. So, dann würde ich das jetzt mal gerade... Schließen hier und direkt ähm, eine Abstimmung starten. So, ähm, was ist Ihr Interesse am KI-Campus? Damit ich so ein bisschen Gefühl kriege, ähm, ob ich hier überwiegend Lehrende oder überwiegend Lernende ähm, vor mir sitzen habe, sage ich mal, oder vor dem Rechner sitzen habe, im Publikum habe. Sie können tatsächlich mehrmals abstimmen, also wenn, wenn Sie an beiden interessiert sind, können Sie das gerne auch machen. Für mich ist einfach nur wichtig, wo ich vielleicht so ein bisschen Fokus lege, was ich, was ich hier gleich vorstelle. Ah, interessanterweise hält sich das auch so ungefähr die Waage. Ich glaube, ich hatte es so eingestellt, dass Sie das auch lesen können oder sehen können. Ähm, falls doch nicht, also es ist jetzt äh, 50 zu 48. Doch, ich sehe ein paar Daumen hoch. Super, Sie können es auch sehen. Also es hält sich wirklich die Waage. Perfekt. Dann, ähm, dann schauen wir uns alles an. <lacht> so, wo teile ich jetzt hier? Screenshare. Ups. So, den KI Campus teilen. So, jetzt befinden wir uns auch hier schon auf der Plattform und ähm, ich hatte eben in den Chat die Adresse auch äh, nochmal reingeschrieben, falls Sie nebenher jetzt auch schon draufklicken wollen und selber ein bisschen rumklicken, können Sie das natürlich gerne machen. KI-Campus.org ist die Adresse. Und äh, ich würde, bevor wir hier uns so ein paar, ähm, ja, ein paar Use Cases vielleicht auch anschauen, so ähm, in, in einige Hintergrundinformationen vielleicht auch gehen, die Sie vielleicht so auf Anhieb nicht unbedingt mitkriegen. Gerade auch, weil wir jetzt viele Lehrende hier im Publikum haben, würde ich tatsächlich mal mit der Community anfangen. Weil äh, das für uns natürlich sehr wichtig ist. Wir arbeiten für die Community, aber vor allen Dingen auch mit der Community und wir brauchen ihre Impulse aus der Community, um unsere Arbeit überhaupt Machen zu können, um, um hier auch weiterzukommen und um neue Impulse da zu verarbeiten. Ähm, vielleicht gerade noch, ich bin einfach oben auf Community gegangen und das ist diese Übersichtsseite. Hier gibt es aktuelles, natürlich diese Woche beim UF, beim University Future Festival, das wissen Sie ja alle. Aber hier möchte ich direkt nach unten gehen zum KI Campus, äh, beim KI Campus engagieren. Da haben wir nämlich unseren Community-Chat. Wir haben eine Metamost-Instanz für den KI-Campus und da können Sie sich einfach anmelden und hier sind ähm, unsere Experten und Expertinnen unterwegs, die sich bereits im KI-Campus engagieren und hier können Sie dann auch diese ähm, Personen kennenlernen, mit denen dort chatten und auch zu unterschiedlichen Themen einfach Informationen erhalten. Das wollte ich direkt mal am Anfang ähm, hier aufzeigen. Dann hatten Sie eben schon gesehen, es gibt KI Campus Originalkurse und es gibt äh, externe Kurse oder kuratierte. Und was es mit diesem originalen Aufsicht hat, würde ich hier mal beim Wettbewerb zeigen. Der Wettbewerb, da hatten wir jetzt gerade den zweiten, also es gab einen bereits 2020 im letzten Jahr und jetzt gerade gab es einen neuen. Und die Projekte, die sich im Wettbewerb durchsetzen, konnten, die haben eine Förderung erhalten, um Kurse für oder Lernangebote für den KI Campus äh, zu produzieren oder mit dem KI Campus zu produzieren. Also es gibt unterschiedliche Szenarien hier, aber äh, das wollte ich aufzeigen. Hier kommen die KI Campus Original. Kurse her. Es gibt unterschiedliche Szenarien, wie ich gerade auch schon gesagt habe, also nicht nur aus dem Wettbewerb, auch zusätzliche, aber das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Auch die Fellowships möchte ich hier nochmal hervorheben. Da habe ich auch schon einige Namen hier gesehen, einige Personen, die tatsächlich auch in den Fellowships vertreten sind oder die hier auch eine Förderung erhalten haben, die Fellowships setzen die KI-Campus-Originale in ihrer Lehre ein. Also das ist genau eins dieser Szenarien, die wir erreichen möchten. Unsere offenen Angebote, also die offenen KIC-Originale werden von Lehrenden in der Lehre eingesetzt als Open Educational Resources. Und hier sehen Sie jetzt die aktuellen, also die brandneuen Projekte werden hier vorgestellt. Und äh, Sie können sich hier vielleicht auch Anregungen holen, äh, was für Projekte da mit KI arbeiten, wo wird denn KI überall eingesetzt? Also, das ist wirklich sehr ähm, ja, interdisziplinär ähm, in, an manchen Stellen, also wirklich sehr interessante Projekte. Ich scroll hier mal ganz so runter. Hier gibt es nämlich auch noch den Button ähm, zu, zum letzten Jahr. Da können Sie sich auch die Projekte aus dem letzten Jahr anschauen. Das war alles unter dem Reiter Community. Expert Labs möchte ich dann auch noch einfach ganz kurz vorstellen, können Sie dann auch im Nachgang nochmal lesen, aber zu diesen Themen, also Medizin, Hochschullehre, Schule, gibt es hier Expert Labs, wo sich ähm, Gruppen von Expertinnen und Experten austauschen zum Thema. Äh, Wenn es Fragen dazu gibt, haben wir auch die Kontaktpersonen hier. So, und ähm, vielleicht ganz kurz über uns, da finden Sie diese Informationen, die auch in der Präsentation eigentlich eben schon dargestellt waren. Die gibt es ja auch nochmal das Team. Und sehr wichtig natürlich auch der Beirat, der ähm, uns berät und mit dem, mit dem wir zusammen ähm, hier den KI-Campus gestalten. So, und jetzt gehe ich endlich ähm, in die Lernangebote rein. Ich fange mal auf der Startseite an, hier auf unserer Landingpage. Es gibt hier oben ein Video zum KI-Campus. Das könnte, also das kann man dann hier starten, würde ich jetzt ähm, natürlich aufgrund der Zeit hier nicht machen. Aber hier gibt es, ähm, also es, es gibt unterschiedliche Wege, unterschiedliche Szenarien, Anwendungsfälle, wie man ähm, auf dem KI-Campus lernen kann. Vielleicht eine Person, die davon gehört hat, vom KI-Campus, aber gar nicht so richtig ähm, weiß, was das jetzt ist und vielleicht auch nicht unbedingt was mit KI zu tun hat, kann sich über diese Startseite einen allgemeinen Überblick ähm, verschaffen. Man kann sich kostenlos registrieren, vor allen Dingen sind auch die Angebote alle kostenlos. Es gibt eigene und kuratierte Lernangebote, hatten wir gerade schon gesehen. Unterschiedliche Formate gibt es. Und dann gibt es hier so einen so Einstieg, wo man sagen kann: Ich möchte eigentlich KI erstmal nur kennenlernen. Ich weiß gar nicht so recht, was ich damit machen werde. Oder ich studiere schon und brauche da fachspezifische Informationen und weiß genau, was ich, was ich da möchte. Und dann auch KI anwenden, wenn ich vielleicht Sagen wir, aus der Medizin komme, könnte könnte ich hier vielleicht dann zur Medizin, also zu, zu Anwendungsgebieten dann einen Einstieg finden. Aber das sind allgemeine, also ich gehe einfach mal hier auf KI kennenlernen, da gibt es einen kurzen Absatz dazu und dann direkt schon die Lernangebote. Und hier könnte ich jetzt draufklicken, zum Beispiel Schule macht Daten und lande auf so einer Kursdetailseite, wo ich einfach mehr zum Kurs erfahre. Gehe aber nochmal schnell zurück, weil die drei, das ist, ein, das ist mir jetzt nicht genug. Da, da würde ich gerne einen besseren Überblick kriegen. Ich gehe mal auf mehr Lernangebote. Hier lande ich jetzt in einer Übersicht. Ich bin unter den Lernangeboten, unter den Kursen. Und es wurde bereits der Filter KI-Kennenlernen ausgewählt. Dadurch, dass ich ja über diese Startseite gekommen bin, wo ich KI-Kennenlernen Erstmal KI kennenlernen wollte, sagen wir mal. Hier gibt es jetzt ganz viele Lernangebote. Und Sie sehen, ich gehe noch mal hoch, zum Beispiel hier ist ein KI Campus Original. Also Sie sehen das in diesem Feld hier oben links. Das sind Angebote vom KI Campus. Es gibt Partnerangebote, zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut. Da haben Sie ja schon gesehen, das ist ein Kurs. Kon äh Sozialpartner, Daher ist es ein Partnerangebot und es gibt externe Angebote, es gibt natürlich, wie Sie wissen, schon ganz tolle Angebote auch auf dem Markt, die halt durch unsere Expertinnen und Experten kuratiert wurden, wo wir gesagt haben, das sind gute Angebote, die sollte man hier auf jeden Fall auch auflisten und das sind dann diese externen Angebote. Ja, und dann kann man das auswählen und ähm, wieder wie auch eben bei, bei dem ersten Kurs lande ich dann hier auf einer Detailseite, wo ich mehr zum Kurs selber erfahren kann und mich dann hier oben auch einschreiben kann und zum Kurs gehen kann, wenn ich möchte. Bevor ich das aber tue, ähm, würde ich auch gerade nochmal auf die Themenfelder hier eingehen. Denn ähm, da haben wir, das ist jetzt ein ganz neues Feature, ähm, wir sind ja, wir, wir entwickeln uns immer weiter und ähm, die Themenseiten sind jetzt erst seit wenigen Wochen auf der Plattform und hier können Sie also erstmal, das ist erstmal nur eine Auswahl, KI in der Medizin, KI in der Schule, Data Literacy und maschinelles Lernen, können Sie über die Themen erfahren, was es hier für Kursangebote gibt, äh, oder auch Video, also die, die Formate sind unterschiedlich, Video, Podcasts und ähm, hier gibt es dann auch mehrere Seiten. Veröffentlichungen haben wir hier verlinkt äh, zum Thema Medizin. Expertinnen sind hier verlinkt und auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ähm, zu diesen Themen könnten Sie halt auch, also es wäre ein, anderes, äh, ein anderer Use Case wie Sie hier vielleicht, wenn Sie im, im Bereich Schule arbeiten und äh, da einen Überblick erhalten wollen, was, was es an deren Angeboten gibt. Also hier könnte man dann zum Beispiel auch auf die zweite Seite gehen und sieht das hier dann auch wieder mit originalen externen Kursen. Und... Ähm, ja, das sind unterschiedliche äh, Ansätze bei den Lernangeboten, wenn ich da einfach auf die allgemeine Seite gehe, die hatten wir eben auch schon gesehen, da gibt es diese Filter und die kann ich auswählen. Da kann ich gucken, zum Beispiel, eigentlich, eigentlich möchte ich einen Podcast haben, den ich so nebenher hören kann, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder auf dem Weg zur Uni oder äh, wie auch immer und kann kann mir diese Podcasts hier dann ähm, anschauen beziehungsweise halt äh, hier dann auch hören und auch direkt äh, zu, den, zu den Seiten dann auch gehen, wo ich die ähm, abonnieren kann. Ich würde vielleicht auch bei den Videos gerade nochmal zeigen, da gibt es unterschiedliche, wenn ich hier, hier könnte ich direkt auf der Kachel ähm, draufklicken und würde da dann auch schon ähm, eine, eine Vorschau sehen oder wenn ich zur Seite geht, da habe ich dann auch nochmal einen größeren Videoplayer, wo ich dann auch ähm, zu YouTube gehen kann oder, oder Vimeo, wenn es da zum Beispiel gehostet ist. So, das äh, sind äh, so diese ersten Seiten, wie man hier Lernangebote finden kann. Und, ähm, achso, vielleicht haben Sie auch, wenn Sie in einem... Kurs sind sie haben von jemandem über einen Kurs gehört ich sage jetzt einfach mal Amalea dann kann ich auch suchen ich kann direkt danach suchen und Amalea wird äh, in einem Blogpost erwähnt wo wir nämlich jetzt äh, neu ganz neue Leistungsnachweise eingeführt haben aber es gibt auch einen Kurs Amalea dann schaue ich hier mal ach super das sieht ja interessant aus ja da würde ich mich gerne einschreiben und gehe in den Kurs. So, und nun befinde ich mich tatsächlich im Kurs direkt, weil das ist ein Originalkurs und ähm, hier gibt es jetzt Kursdetails, die teilweise ähm, die gleichen sind wie auf der Übersichtsseite, aber Sie sehen schon, das ist noch mal viel ausführlicher. Hier äh, können Sie dann auch sehen, wenn Sie 60 Prozent der Aufgaben oder wenn Sie alle Aufgaben mit mindestens 60 Prozent der Höchstpunktzahl erreicht haben, können Sie einen Leistungsnachweis erhalten ähm, als Lernende äh, oder Lernender oder eine Teilnahmebestätigung bei ähm, 50 Prozent, wenn Sie auf 50 Prozent der U Kursunterlagen zugegriffen haben. Richtlinien für die Leistungsnachweise haben wir hier auch verlinkt. Also sowas finden Sie alles hier in den Kursdetails. Ähm, das Lernmaterial ist hier vorne, das ist, ähm, da gibt es erstmal ein Syllabus und dann für jede Woche, also es kommt dann auf den Kurs an, wie das organisiert ist, aber hier gibt es dann unterschiedliche, ähm, also Videos zum Beispiel, oder hier die erste Seite war jetzt Text, was wir gerade hatten, da ist hauptsächlich Text, dann gibt es Videos, und es gibt ähm, unterschiedliche Formate hier. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit H5P und, ähm, ja, und anderen, anderen Formaten. Auch Pro Programmierübungen haben wir hier mit, mit dabei. Und äh, das Diskussionsforum gibt es. Da, das ist jetzt, dieser Kurs ist relativ neu. Da gibt es jetzt noch nicht so viel, aber einige auch. Und das ist jetzt, ähm, also ich bin jetzt hier... Mit einem Testaccount eingeloggt, ähm, da sehen Sie schon, ja, ich habe jetzt hier noch nicht so viel in dem Kurs gemacht, aber 14 Prozent, also diese ersten beiden Sachen hatte ich mir angeschaut und hier würde man dann sehen, bei den, hier würde man die Punkte sehen für die Quizzes, die ich gemacht habe und hier dann auch, was ich besucht habe, was halt für die Teilnahmebestätigung und den Leistungsnachweis wichtig ist. Ankündigungen, wenn es da was gibt im Kurs, würden auch hier gefunden werden. Und Lernräume gibt es tatsächlich auch für diesen Kurs, was, ähm, was auch super ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, also hier bin ich jetzt durch oder über das Portal, über diese Kursdetailseite bin ich hier reingekommen, weil ich mich hier eingeschrieben habe. Ich könnte aber auch, wenn ich hier ankomme, so Entschuldigung, ich habe hier gar nichts, also ich war jetzt schon angemeldet, also den kostenlosen Account würde man dann hier oben, da würde man sich registrieren. Und wenn ich mich jetzt aber hier, wenn ich hier lande auf der Startseite, ich bin schon angemeldet oder habe mich gerade angemeldet, dann kann ich auch zu meiner Seite gehen und kann hier direkt schon sehen, das sind alle KI Campus Originalkurse, in die ich mich eingeschrieben habe. Und kann dann hier entweder... Ähm, die Kursdetails mir anzeigen lassen oder gehe direkt zum Kurs, wo ich dann da lande, wo ich den, den letzten, das letzte Mal aufgehört habe, wenn ich zum Kurs gehe. Ich könnte ihn als abgeschlossen markieren, aber ja, das ist ähm, das ist hier da die Plattform, wo dann all meine Kurse angezeigt werden wo, und wo ich dann auch lernen kann. So, jetzt sind wir schon sehr in der Zeit fortgeschritten. Ich würde jetzt einfach nochmal hier zurückgehen und ich, ich teile das mal weiter und komme mal in den Raum und schaue, ob da Nachrichten sind. Ich schaue mal in den Chat rein. Gibt es hier Fragen? Sonst, wir können das auch so machen, dass man sich melden kann, wenn Sie was sagen möchten, wenn das vielleicht zu schwierig, ist zu schreiben, weil also es nicht zu schwierig, aber vielleicht sich. Äh, vielleicht, wenn ich mich an der Stelle zuschalten. Ja, super. Ein paar Fragen im Chat aufgetaucht. Darf ich sie vielleicht einfach ähm, vorlesen, Frau Delvers? Ähm, ähm, achso die Fragen. Fünf, vor, ja, genau. Wir haben noch fünf bis zehn Minuten Zeit. Ähm, da könnte man in den Chat eigentlich durchgehen. Super. Ähm, Kurse zur Robotik fragt ähm, Jürgen. Ich nehme mal heraus, die Leute mit Vornamen anzusprechen, weil die so angezeigt werden im Chat. Ähm, da wurde schon ein Kurs verlinkt, auch vom KI Campus zur Robotik. Die nächste Frage. Ähm, was für Kurse sind das? Hybrid, MOOCs ähm, oder OERs? Okay, ja, also ähm, tatsächlich... Die Antwort ist ja. Es <lacht> ist alles. Alles ist dabei. Also auf jeden Fall OER. Also Sie können alle äh, weiter verwendet werden. Die, die Kurse, also das, was wirklich als Kurs ähm, äh, in, in der, auf der Plattform dann auch liegt, ähm, gerade auch diese hier, also das sind schon MOOCs, also das sind... Ähm, das sind richtige Kurse. Es gibt aber auch Originale, die dann zum Beispiel nur in Anführungsstrichen ein Podcast sind, also kein voller Kurs, sondern äh, zum Beispiel Dr. Med. Ki ist da ein super Beispiel. Ich finde es jetzt natürlich ach ganz unten hier. Hm. Ähm, das, den gibt es zum Beispiel auch als Podcast. Also hier auf dieser Plattform ist es dann MOOC. Ähm, auch mit, mit den Videos und ähm, ganz vielen H5P-Inhalten hier auch, die dann auch Interaktion möglich machen. Ähm, aber es gibt auch den Podcast ähm, Dr. Med. Ki, der äh, der dann auch erhältlich ist. Und Hybrid, äh, da nehme ich mal an, das ist also so Blended Learning. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, wie es eingesetzt wird. Ähm, da müssen wir vielleicht mit der Interoperabilität so ein bisschen schauen, weil natürlich Daten so per se jetzt gerade, also die Schnittstelle ist noch nicht da, dass da Daten ähm, direkt an Ihr System zum Beispiel weitergegeben werden könnten. Aber, ähm, also wenn, wenn Sie da jetzt, ähm, weiß ich nicht, ähm, ja, das sind also auf ihrer MOOC-Plattform oder so ein, also da, da, dieses Zusammenspiel, da arbeiten wir noch an der Schnittstelle, dass das auch möglich ist. Ähm, aber Also an sich könnte es aber, was die Fellows zum Beispiel machen, dass Lernangebote zuerst beim KI Campus ähm, durchgearbeitet werden und die Inhalte dann im Kurs an der Uni vor Ort oder halt jetzt natürlich... Ähm, auf remote dann an der, aber an der Uni eingesetzt werden, die Inhalte. Ich hoffe, das beantwortet das. Ähm, vielen Dank. Dann die nächste kurze Frage, auch wichtig. Ich denke, ist äh, nur die Anmeldung kostenlos oder die Kurse auch? Äh, gilt das für alle oder bei externen nicht? Tatsächlich ist alles kostenlos und äh, da arbeiten wir gerade auch, also wenn Sie sich im Januar wieder einloggen, sage ich jetzt mal einfach so, und dann wird auch die Startseite äh, da ganz anders aussehen. Wir wollen das dann nochmal ähm, prominenter auch machen. Die, Kosten, äh, die Kurse sind kostenlos und wir haben da auch bei den kuratierten Kursen drauf geachtet dass diese kostenlos sind. Manchmal, also da sind welche bei von Plattformen, wo man vielleicht für einen Leistungsnachweis was bezahlen muss. Aber wir haben schon darauf geachtet, dass die Kurse selber auch kostenlos äh, durchgeführt werden können. Jetzt werden wir leider nicht mehr die Zeit haben, um alle Fragen zu beantworten. Ich mache das mal jetzt ganz auswahlhaft und hoffe, die Leute sehen mir nach, wenn ihre Frage äh, nicht erscheint. Um mich beruflich weiterzuentwickeln, wäre es super, inhaltliche und formale Qualifikationen zu sammeln. Wie weit sind Badges und Zertifikate schon in die Kurslandschaft integriert, fragt Felix Weber. Ja, tatsächlich haben wir ähm, gerade diese Leistungsnachweise ähm, freigeschaltet für die ersten zwei, drei Kurse. Und das wird jetzt auch mehr, also auch Micro-Degrees also, äh, und, und Badges werden dann auch kommen. Also da sind wir dran, dass es mehr und mehr wird, mit, gerade auch mit den neuen Kursangeboten, die dann jetzt reinkommen. Und weil die Zeit auch schon wirklich zu Ende geht, ähm, frage ich als letztes, ähm, Reto Wetter, warum gibt es keine Bewertung der Kurse durch die Nutzer? Sind alle Kurse von der Plattform kuratiert? Nee, also die Kurse, ich gehe nochmal hier, also die Kurse, die hier auf der, und die eigenen Kurse, die eigenen Kurse sind nicht kuratiert, die sind ähm, wirklich, auch, also die werden ähm, über den Wettbewerb oder auch über andere Verfahren wurden die ausgewählt und äh, das mit der Bewertung kann ich aber sagen, das ist auch ein Punkt, an dem wir arbeiten, also wir sind halt, ähm, ja, im, immer noch im Beta-Stadion auch und und entwickeln uns immer weiter, sowohl inhaltlich, also die Kurse inhaltlich werden weiterentwickelt, also gerne, wir wir möchten da gerne auch inhaltliches Feedback hören und machen da auch Befragungen innerhalb der Kurse, um sowohl die das Kursangebot als auch die Plattform ähm, und das, das Portal, das Drumherum auch immer weiterzuentwickeln, also da sind wir auf jeden Fall auch auf, ähm, äh, also freuen wir uns immer über Feedback und ähm, und sind da offen für. Ja, und also das mit den Bewertungen, das ist was, was wir auf, auf der Liste haben. Das äh, möchten wir auf jeden Fall auch ein, ähm, einbeziehen. So vielen Dank für die Antworten. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende unserer Zeit leider. Ähm, mir bleibt nur noch äh, mich bei Ihnen zu bedanken für den sehr spannenden Vortrag. Ähm, und bei allen Leuten, die heute dabei waren, auch für das sehr, sehr zahlreiche erscheinen. Super, dass ähm, so viele äh, Menschen hier heute anwesend waren. Ähm, und hoffentlich bis bald in einer anderen Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Ähm, ich schaue mal, wie wir das mit den Fragen auch machen können. Ähm, melden Sie sich gerne bei uns. Daniela Delvos. Äh, mein Name ist...